Und los geht's. Das sind jetzt die Folgen in Mathematik, eine Zahlenfolge, Legende und die geometrische Summenformel. Nach einer alten Legende schuf in Indien ein Brahmane, das ist etwas wie ein Priester in Indien, das Schachspiel, um die Aufmerksamkeit seines grausamen Herrsches, so wie wir können jetzt hier am Game of Thrones denken, abzulenken. Der Herrscher war so begeistert vom Spiel, dass er den Brahmanen belohnen wollte. Der Brahmane fragte dann als Belohnung die folgende Summe von Weizenkörner. Auf das erste Feld des Schachbretts sollte ein Korn, am zweiten doppelt so viel, also zwei, am dritten doppelt vom vorherigen, also zwei mal zwei, vier, und jedes Mal verdoppeln, zwei mal zwei mal 2. Also, es bedeutet, was bedeutet das? Wir bekommen wir 1, dann 2, mal 2, 4, mal 2, 8, mal 2, 16, mal 2, 3, 32, 64, 128 und so weiter und so fort. Mit 128 sind wir schon hier. aber immer darüber nachdenken, jedes Mal wird es verdoppelt. Wie viel wird die Zahl äh, am Ende hier sein, wenn wir die ganze Reihe durchgehen? Ja? Dann müssen wir eine andere diese Zahlenreihe hier benutzen. Das erste Feld halt 2 hoch 0. 1. Das zweite 2 hoch 1. Das dritte 2 hoch 2. Das vierte 2 hoch 3. Da sind wir beim vierten Feld. 2 hoch 3 ist 8. 2 hoch 4 ist 16. 2 hoch 5 und so weiter und so fort. Jedes Mal wird die Hochzahl um 1 mehr. Da wir bei jedem Feld die Hochzahl haben die um 1 reduziert von der Anzahl also beim ersten Feld haben wir die Hochzahl 0, beim zweiten die Hochzahl 1, beim dritten Feld die Hochzahl 2, das bedeutet bei 64 Feld, wenn wir die Hochzahl 63, 63 haben. So, wie viele Körner sind das? Also man kann das mit den Taschenrechner berechnen, vielleicht, <lacht> muss ich sofort sagen. Und die meisten Taschen nach heutzutage schaffen das, wie auch immer. Und das Ergebnis ist, keine Ahnung, die <lacht> Zahlen hier, keine, äh, keine Frage, es gibt kein Komma dazwischen. Das ist eine riesige Zahl. Das sind 9 Trillionen Körner. Gefragt ist allerdings die Summe, die das ganze Schachbrett hat. ja. Und es gibt einen Weg, diese Summe mit einer Formel zu berechnen. Dann Benutzen wir den allgemeinen Fall. Wir fangen mit einem Wert w. Hier ist der Wert am Anfang, am Anfang w an. Und jedes Ergebnis mit der gleichen Zahl a multipliziert. In diesem Beispiel jedes Mal mit 2 multipliziert. Aber nehmen wir nehmen jetzt mal a. Ja? W mal a hoch 0. Und da, wie wir schon gesehen haben, wird die Hochzahl jedes Mal multipliziert. Das bedeutet, dass ist W mal diese Reihenfolge von Summanten, die die sind, wo die Potenzzahl jedes Mal um 1 mehr wird. Das ist jetzt, was wir berechnen wollen. Und nehmen wir jetzt hier diese Summe, jetzt hier im Klammer, und berechnen wir das bis 1-1. Also das ist hier auf beiden Seiten das Gleiche. Das sollte jetzt nicht schwer sein, das ist hier die gleiche Sache, also es muss gleich sein. Also wenn wir... Jede Seite mit a multiplizieren sollte immer noch gleich sein. Ja? a, versteht sich, ist eine Zahl, die nicht Multiplizieren wir jetzt hier die Seite, die rechte hier, aus. Also das bleibt so und hier multiplizieren wir das Ganze aus. Also 1 mal a wird a. Hier ist die Hochzahl 1, die wird 2. Die Hochzahl 2 wird 3. Also jedes Mal wird die Hochzahl um 1 mehr. Und die letzte Hochzahl, die war n-1 minus -1 plus 1, also es wird n sein. So, subtrahieren wir jetzt von beiden Seiten die Zahlenfolge von Anfang, also das hier. Also subtrahieren wir von dem da das da oben und von dem da auch das hier oben. Ja? Also wenn wir das machen, bleibt es eh gleich. Okay? Also oben steht das hier mit mal A, das haben wir nicht ausmultipliziert, minus die ganze Zahl hier und unten, das haben wir ausmultipliziert, das hier, und minus wieder die gleiche äh, Klammer da. Ja? Und beobachten wir das jetzt hier. Das hier ist das gleiche wie hier. Also hier haben wir das einfach aus, äh, das Minus überall hier reingebracht. Machen wir das so Schritt zum Schritt. Und hier diese Klammer ist, diese Klammer mal 1 da, mit mal 1, da ändert sich nichts. Ja? Okay, also wir haben das gleiche so ein bisschen anders geschrieben. Das ist aber doch immer das gleiche. Und jetzt hier beobachten wir oben, wir haben die gleiche Klammer, einmal mit a und einmal mit 1 multipliziert. Das bedeutet, wir können diese Klammer herausheben und in Klammer bleibt dann das a minus 1. Einfaches herausheben. Und was bleibt unten? auf der anderen Seite, auf der rechten Seite der Gleichung? a minus a wird 0 sein. a a² minus a² wird es auch 0 sein. Also alles verschwindet außer a hoch n und 1. Also es bleibt hier a hoch n minus 1. Okay? Also wenn wir jetzt das hier allein lassen und das, die zweite Klammer auf die andere Seite bringen, mit mal, das mal wird durch. Und was haben wir jetzt hier? Die Reihenfolge am Anfang und die ist halt so viel. Also wir können die Summe von all diesen Sachen schon berechnen. In unserem Beispiel war äh, a immer 2, also 2 hoch 64 minus 1, durch 2 minus 1, das ist 1, da haben wir also das Ergebnis, wie viele äh, Körner wir insgesamt hätten. Ja, das wurde jetzt hier auch berechnet und da ist das Ergebnis. Ja, ein bisschen sehr viel. Äh, was bedeutet jetzt dieses Symbol hier? Das Symbol jetzt hier nennt man Sigma, das ist ein Index von 0 bis n, also die Summe alle Potenzzahlen, die als Basis A haben, dass I immer 1 mehr wird. Von 0 bis AN. Ja? Und das ist halt ein Symbol für diese Summe hier. Alle Summanden, ja? I ist in diesem Fall auch Hochzahl, ja? und der wird nimmt Wert, Werten von 0 bis N auf. In diesem Fall N-1, das muss ich dann korrigieren. Und das bedeutet jetzt hier, diese Summe hm? Äh, Moment, korrigiere ich gleich. Also hier sehen wir das jetzt richtig. Ähm, also das ist was das hier bedeutet. Also diese Summe hier. Ja, Hochzahlen immer um 1 mehr bis n-1. Und wir haben das jetzt berechnet. Da ist das Ergebnis. Äh, also jetzt, wenn das a kleiner als 1 ist also zwischen 0 und 1 will ich genau sagen und das n gegen unendlichkeit dann ist die grenze von dieser sache eigentlich minus 1 und dann haben wir ein genaues ergebnis das leicht zu berechnen ist von einer unendlichen summe in diesem fall ist eine unendliche summe eine äh, genaue zahl die wirklich leicht zu berechnen ist wie auch immer das ist jetzt nicht thema von diesem Video in der Antike, also haben wir es schon berechnet. Und der der, der König war jetzt damals verzweifelt. Diese Menge entspricht nämlich das tausendefache der Jahresproduktion zumindest von heute. Damals und nur in Indien haben sie viel viel weniger gehabt. Ja, äh, was sollte der König machen? Ein Berater von ihm hat ihm die Lösung gegeben. Er sollte die können eins zu eins zahlen lassen. So und jetzt das war jetzt eine Einführung, allerdings werden wir den Rest überfolgen in einem anderen Video sehen.